Wir sind Thermoplan! Ich zeige euch jetzt den vielfältigen Beruf im KV bei der Thermoplan AG. Ich habe mich für den Beruf entschieden, da ich die Arbeit am PC sehr gerne habe und auch Freude an Kundenkontakt habe. Die Thermoplan AG hat auch sehr viele internationale Kunden, weshalb es wirklich von Vorteil ist, wenn man auch Englisch kann. Es macht auch sehr viel Spaß, mit den ganzen Lernenden sich auszutauschen, wenn man Fragen hat, sind sie immer für alles offen. Und das schützt sehr. Mir gefällt vor allem die Vielseitigkeit an der Lehre und das quasi jeden Tag eine neue Challenge mitbringt. Von der Selbstkompetenz ist es sehr wichtig, dass man selbstständig arbeiten kann. Es ist auch sehr gut organisiert mit Praxis- und Berufsbildung. Du bist immer eine Ansprechperson, wenn du eine Frage hast, und die wird auch immer geholfen. Und du wirst auch quasi als richtigen Mitarbeiter anerkannt. Bei dem Templern haben wir natürlich, wenn man die Lehre macht, auch noch ein paar Benefits, zum Beispiel ich dir einen Anteil an dein Skia oder deines Halbtags und auch an deine Schulbücher. Dort wird auch ein grosser Teil übernommen, damit du zur Anfang der Ausbildung nicht halt extrem hohe Auslagen hast. Danke mal. Wir von der Templan sind ein internationales Unternehmen. Wenn auch du dich für die ganzen Verknüpfungen dahinter interessierst, bewirb dich bei uns.